Hallo und Willkommen hier zu f 2018 unserer Karriere Hier seht ihr mein Ergebnis aus dem Training hier in Bahrain Leider ist meine Aufnahme vom Training kaputt gegangen Hier seht ihr noch, ich habe mich ähm, jetzt entschieden noch ein bisschen abzugraden Ich habe mich entschieden hier ein Frontflügel update zu installieren Hat 1000 ressourcenpunkte gekostet Wir haben genug auf jeden Fall inzwischen Und ja, springen wir direkt ins Qualifying in meine schnellste Runde hier eine schnelle Runde konnte ich nicht fahren ihr seht ich bin auf Platz 15 und dann dachte ich mir schon so okay das ist ein herber Rückschlag nach Kuh, äh, nach dem ersten Rennen wo ich mich auch auf Platz 10 qualifiziert habe und hier habe ich relativ gut angebremst ein bisschen spät hier komme ich sehr weit außen hin da steht das Auto gleich quer beim Ausgang jetzt auf dem Weg zur nächsten Kurve hier ich werde anbremsen, hier sehr, sehr weit innen fahren, aber nicht zu weit, so wie ich es gerade getan habe. Und die Strecke mehr ausrüsten, das habe ich leider falsch gemeint in der Runde. Hier sehr weit außen Anfang nicht auf den Curb hier kommen rechts, weil das kostet auch sehr viel Zeit. Aber aktuell bin ich ja noch gerade so im, in der Verbesserung drin, aber auch nur so gerade. Und jetzt kommt die ganz, ganz schwierige Doppel-Links-Kurve, Hier ja, rechtzeitig Bremsen, sehr, sehr weit innen kommen, das Auto sehr, sehr früh gerade stellen, denn jetzt ist es wichtig, schnell auf Touren zu kommen für diese lange gerade oder für diese ja, es ist jetzt glaube ich die kürzeste gerade, aber es ist halt schon einiges hier. Hier auf jeden Fall rechtzeitig anbremsen, rechtzeitig einlenken und hier muss man ganz, ganz aufpassen, weil hier rechts hier in, in dem Spiel hier ist der rechte Kurve extrem gefährlich. Hier muss man auffassen, dass man rechtzeitig bremst. Das ist gar nicht mehr so einfach. Man darf den Teil davor nicht falsch machen, weil sonst ist ähm, der Anbremspunkt und der Eindenkpunkt nahezu möglich zu kriegen. Hier einfach wieder rechtzeitig bremsen, viel mit der Kurve rausnehmen, sich sehr weit raustragen lassen. Das habe ich jetzt hier nicht getan. Aber es war dann noch eine solide Runde. Ich konnte zwei Zähne mitnehmen und es ist eine 1.38.1 geworden. Das reicht für Platz 13, die Runde. Und damit war ich dann auch weiter in Q2. Äh, Q2? Q Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und ja, hier habe ich mich weggedreht. Ja. Das war Q2, Leute. Ich bin in Q2 gekommen, aber dann habe ich das Auto zersäbelt. So wie in Australien. Nur dass es da Q3 war. Ein großer Fehler. Ja, aber wir gewinnen wieder ein bisschen was in der Rivalität gegen Charles Leclerc. Wir kriegen noch ein paar Punkte, ein bisschen Ruf und so weiter. Und wieder hebt sich der Vorhang für die Bühne in Sakir, während sich die Schauspieler auf den ersten Akt vorbereiten. Werden sie uns so wie damals 2014 fesseln, als sich Nico Rosberg und Louis Hamilton eine gigantische Schlacht lieferten. Wir werden es in Kürze erfahren, hier in Bahrain. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Verstappen, Daniel Ricciardo und Räikköne, Alonso, Grosjean, Hülkenberg und Kevin Magnussen. Sainz Junior, Perez, Stoffel van Dorn, der Eismann, Leclerc, Ocon, Lance Stroll und Pierre Gassel. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Sie Rodkin und Brandon Hartley macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, wir dürfen vom Platz 14 starten durch die Strafversetzung von Gasly. Hier seht ihr meine Strategie. Ich fahre eine 2-Stop-Strategie, weil ich dachte, das ist mal ganz interessant. Ich fahre hier sonst mal die ein stop und mir ist auch aufgefallen, dass die Reifen extrem stark abbauen. Warum habe ich über den zwei stop genommen? Die Reifen sind ja dieses Jahr eine Mischung sogar noch äh, weicher, sprich der Supersoft hier. Der war letztes Jahr theoretisch Ultrasoft und hier. In Kurve 1 konnte ich schon relativ viel überholen. Da war jetzt leider Magnus in den Weg. Da muss ich eine andere Linie nehmen. Aber am Ende hat es gereicht, um mich auf Platz 12 vorzuarbeiten. Hier, das ist schon mal ein guter Start. Zwei Positionen. Aber da fehlen noch zwei weitere für die ersten Punkte. Aber die sollten wir sicherlich kriegen. Meine Pace war jetzt nicht allzu schlecht. Klar, im Qualifying jetzt nicht so gut. Aber die Rennpace ist nochmal deutlich besser bei mir. Und vor allem die Rennpace der KI ist schlechter. Hier, bremse ich an sehr aggressiv rein an maximus bin ich vorbei seins konnte es gerade noch so verhindern jetzt sage ich mich ran ich jetzt, jetzt hier innen rein nein ich gehe langsam mit ihm rein jetzt hat er natürlich ein besseres exit weil er weiter außen angefahren ist und jetzt noch mal windschatten und jetzt könnte ich es schaffen ist sie neben ihn und jetzt hier innenbahn habe ich und er kann natürlich mit seinem besseren auto gegenhalten aber es scheint zu gehen er Gibt er nach? Nein, er gibt nicht nach. Er fährt hier mit uns zusammen durch. Ich gebe nach. Aber ich ziehe jetzt in die Innenbahn. Und da fährt Sainz mit leicht rein. Kann ich ihn jetzt aussteuern? Wir haben den besseren Motor. Mehr Topspeed auch. Und ich glaube, damit haben wir Sainz geknackt. Und damit sind wir schon mal in den Punkterängen hier. Beim großen Preis von Bahrain. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir an Nico Hülkenberg rankommen. Das wird sicherlich nicht einfach werden. Und ich entschuldige mich übrigens für die lex So, Runde 5 war ich dann an Alonso ran. Langsam. Es hat richtig lange gedauert, weil es gar nicht so einfach ist hier. Der zweite Sektor kostet mich sehr, sehr viel Zeit auf meine Vordermänner. Aber auf den Grad hole ich relativ gut auf. Jetzt kriege ich Windschatten. Aber Magnussen, der hat auch Windschatten und der geht innen hier rein. Und das wird jetzt ein ganz, ganz haariges Manöver. Werden wir es schaffen? Wir sind an Alonso vorbei und. Wir können sogar Magnus hinter uns halten. Damit gab es ein Doppel-Überholmanöver gegen Alonso, der zwei Plätze verloren. In einer Kurve. Das ist natürlich sehr ärgerlich für den Spanier. In McLaren-Diensten. Und in Runde 6 geht Nico Hülkenberg in die Box. Und wir überholen auch einige andere. Kommen auf Platz 7 vor. Magnus versucht es erneut wieder anzugreifen. Wir nehmen die Innenbahn, damit er auf keinen Fall hier gewinnen kann. Und jetzt hier sehr sehr weit in Anfang ist aussteht gleich quer, aber am Ende konnte ich es auch noch irgendwie gerade halten. Und dann lief es eigentlich schon so gut. So, Runde 7 Geht es weiter. Wir haben direkt Magnus hinter uns. Auch noch ein Fors India, es wird gar nicht mehr so einfach werden. Wir haben eine ordentliche Pace drauf, vor allem der Haas, der ist richtig, richtig stark. Wir kommen auf Platz 4 vor dass ein paar, die auf der Box sind. Magnussen greift an. Ich habe wieder die Innenbahn hier. Jetzt hat Magnussen aber eine bessere Position. Ich lasse mir Platz, aber anscheinend ist er mir irgendwie reingefahren. Ich habe leider nichts sehen können, was es war. Habe ich ihm zu wenig Platz lassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, Runde 8. Kommen wir zur Box. Und ja, es kommt genau passenderweise das Virtuelle Safety Car. Kevin Magnus ist aus dem Rennen, was vermutlich eine Spätfolge des Unfalls mit uns. Aber das ist ganz gut. So konnten wir nämlich während des VSC stoppen. Wir haben als einziger gestoppt. Und damit hatten wir schon mal diesen Stopp sehr, sehr viel Zeit gespart. Weil die anderen langsamer fahren mussten. Es war nicht sehr, sehr viel, aber wir konnten Zeit sparen. Und das war das Wichtigste. So, wir kommen auf Platz 13 raus. Und das VSC... Endet perfekt, genau wenn wir aus der Box kommen. Also besser hätte das VSC gar nicht erst äh, sein können. Das war echt super. Und Runde 11 gab es schon wieder ein VSC. Ich wusste nicht wieso. Ich wusste nicht wieso. Auf einmal war VSC wieder. Es ist nichts passiert, aber anscheinend war irgendwas. Warum auch immer das Virtuelle heftig ausgelöst worden ist. Und jetzt natürlich die Frage, Runde 11. Ich habe überlegt, fahre ich meine Strategie weiter. Oder wechsle ich vielleicht auf einer der Medium-Sätze? könnte man eventuell durchfahren. Dann dachte ich mir aber, nein, ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, auf Medium zu fahren. Und das war vielleicht die falsche Entscheidung. Weil dann hätte ich mir den Stop gespart ein bisschen. Aber wir wissen es leider nicht. Ich wollte einfach dranbleiben an Grosjean und Co. Das ist natürlich nicht so einfach, aber ja. Jetzt bin ich vorbeigefahren. Hätte mir vielleicht geholfen, aber ich war mir jetzt sicher, ob die Medium bis zum Ende reichen, weil ich gesehen habe, wie schnell die Supersoft abgenutzt waren. Und da wollte ich eigentlich nicht auf Medium gehen. Darum habe ich mich dagegen entschieden. So, Runde 12 sind wir neben Nico Hülkenberg. Wir können ihn leider nicht überholen. Jetzt hat er nämlich DS und alles. Wir holen uns Windschatten. Jetzt gehen wir hier innen rein. Kommen wir an Hülkenberg vorbei. Oh, er hält dagegen. Wir nehmen wieder die Außenbahn und es klappt tatsächlich. Ich weiß nicht wieso, aber es hat geklappt. Das klappt irgendwie sehr, sehr oft hier auf der Strecke. Warum auch immer. So, unser Teamkollege ist in Runde 13 an der Box. Wir überholen weitere Fahrzeuge und landen auf P9. Damit sind wir wieder in den Punkten. Aber wir müssen ja nochmal stoppen. Wir waren bisher nur auf supersoft unterwegs und das Reglement besagt, dass wir auf zwei verschiedenen Reifen sitzen, während des Rennens unterwegs sein müssen. Insofern es ein trockenes Rennen ist. Und ja, deshalb kommen wir in Runde 17 rein. Holen uns dann unser zwei unser, unser, unsere, zweiten, äh, unsere zweite Reifenmischung hier und unseren dritten Satz Reifen hier. Die Soft, die gelb markierten Soft kommt auf Platz 14 aktuell raus. Wobei da kommt auch noch Van Dorn vorbei und unser sieben Kollege Leclerc kommt vorbei. Der ist jedoch auf Medium Reifen. Der fährt die 1-Stop, die anscheinend deutlich schneller zu sein scheint. Man muss bedenken, wie viel Zeit ich schon auf den rausgefahren hatte nach kurzer Zeit. Also Medium wäre sicherlich die schnellere Variante gewesen. Das war ja auch so angegeben bei der Strategie, aber ich habe mich wie gesagt dagegen entschieden. Runde 17, oder eher gesagt, Runde 18, wollen wir wieder weitere Fahrzeuge, landen auf Platz 13 und an Leclerc sind wir immer noch nicht vorbei. Aber auf Medium sollten wir jetzt auf jeden Fall kriegen. Er ja, mit seinem Mediums und wir mit frischen Soft. Jetzt sind wir ganz, ganz nah dran an unserem Teamkollegen, am Monogassen. Kriegen sogar DRS. Und wir den Schatten. Und wir benutzen sogar ein bisschen ERS und fettes Benzin. Und mich. Ich versuche hier reinzustechen, aber es klappt leider nicht. Da hält mich mein Teamkollege leider auf. Das natürlich nicht so toll ist. Und hier komme ich irgendwie nicht drum rum. Und dann habe ich mich entschieden hier einfach reinzustechen. Sehr aggressiv. Aber ich muss einfach vorbei. Weil mir sonst die anderen Fahrer vor mir wegfahren würden. Die noch in die Boxen müssten. Und das wollte ich nicht riskieren. Runde 19. Kommen wir dann an der Seins vorbei in der Box. Ist. Und wir sind auf Platz 11. Das heißt, uns fehlen immer noch Punkte hier. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Zehn Runden haben wir noch zu fahren. Rojan aktuell auf 10. Und dann konnte er sich den neunten Platz erobern. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für den Haas-Fahrer. Aber super für den McLaren-Renault-Fahrer, für den Belgier. Jetzt kriegen wir wieder hier DS auf der langen Gerade. Und leider reicht es überhaupt nicht. Aber Rojan greift Van Dorn an hier, die halten sich ein bisschen auf, fahren hier sogar zu zweit durch und das kann uns eigentlich nur helfen, wenn die sich so aufhalten Van auch ist sehr, sehr langsam und wir gehen hier innen rein sehr, sehr aggressiv wieder schon wieder in Kontakt mit den anderen und ja, damit sind wir an Wandorn vorbei, aber es muss einfach sein, weil Grosjean war schon nach dem ersten Stop hinter mir und er sollte auch nach dem zweiten Stop am Ende hinter mir sein und darum muss ich jetzt Gas geben, damit er nicht auf, aus dem DRS-Fenster rauskommt. So, Runde 20 sind wir jetzt ganz nah dran inzwischen. Hier komme ich sehr, sehr weit raus. Aber leider reicht es nicht. schon mein gesamtes Benzin und mein gesamtes DRS auf Spiel, um an Groschoran zu kommen. Einfach damit ich diesen, zwei, äh, diesen neunten Platz kriege und damit die zwei Punkte. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Wir haben ja schon mal vier Punkte mitgenommen aus Australien. Und hier komme ich ganz leicht auf den inneren Körb. Und ich konnte es gerade noch so abfangen. Da hatte ich echt eine Schrecksekunde. Ich hatte echt Angst, dass ich das Auto in die Wand setze, so wie ich es in Q2 tat. So, Ende Runde 21. Hier wieder ganz, ganz viel mitnehmen aus der Kurve. So viel Speed wie möglich. DS und überholen. Und fettes benzin -Gemisch. Und wir kommen gerade gegen Ende der gerade richtig schnell dran. Und wir kommen neben... Jean, können wir es schaffen? Wir gehen innen rein. Er hat die Außenbahn wieder. Ich entscheide mich für ein Switchback. Jetzt kriege ich ein bisschen mehr Speed. Aber Grosjean macht die Tür zu, dann gehe ich doch wieder innen rein. Aber ich habe einen besseren Run aus der Kurve raus, weil ich ein besseres Speed mit rausgenommen habe. Nehmen hier die Innenkurve. Und damit ist Grosjean ein für alle Mal hinter mir. Runde 22, selbe Spiel. Nur, dass diesmal wohl anscheinend Grosjean es wissen will. Und dahinter ist, glaube ich, auch noch, wenn ich es richtig sehe, ein weiteres Auto? Ne, ist es nicht. Dann habe ich das falsch gesehen. Aber Gujar gibt alles. Man sieht, wie viel Top Speed er hat durch das DRS und den Windschatten. Ich nehme wieder die Innenbahn, damit er auf keinen Fall vorbeikommt. Weil würde er die Innenbahn kriegen, ich würde nicht mehr vorbeikommen. Da bin ich mir relativ sicher. Meine Reifen sind einfach nicht gut genug. Mein Auto ist sehr, sehr beschränkt. Und man sieht auch, ich habe wenig Batterie noch zur Verfügung. Ich muss einfach alles nutzen, um vor ihm zu bleiben. Sonst würde ich diese Punkte nicht mitnehmen können. So, Runde 24. Wir sind 4,1 Sekunden entfernt von Esteban Ocon. Und auch davor ist Serge Perez. Die beiden Force Indias sind auf eine 1-Stop gegangen. Die sind auf Mediums gegangen in ihrem zweiten Stint und haben dadurch extrem profitiert. Man sieht es. Wir sind aber jetzt auch schon bei 3,1 Sekunden. Rougeau hat einen sehr, sehr guten Exit. Jetzt ist er leider vorbei mit der es aber ich gebe noch nicht auf ist sie ganz ganz spät rein wir berühren uns zum Glück nicht und ich kann es irgendwie noch schaffen dass ich vor ihm bleibe die Ausmahn ist hier ganz gut und hier kommen wir sogar fast neben die Strecke, das war sehr sehr grenzwertig aber ich konnte es irgendwie noch verteidigen und da hatte ich echt Angst, weil ich würde ungern mit einem Punkt nur zu Ende äh, hier zu Ende fahren wir hören auch gerade Esteban Ocon fährt. Die fährt sehr, sehr langsam natürlich auf dem Medium. Und wir sehen, Abstand ist wieder 3,1 Sekunden. Und da kommt wieder Grosjean. Leider, weil Grosjean einfach so aggressiv fährt, kostet mich das unendlich viel Zeit. Und ich komme nahezu nicht an Esteban Ocon dran. Und wir haben nur noch vier Rennrunden zu absolvieren. Ich weiß nicht, ob ich Esteban Ocon noch kriegen kann. Darum habe ich alles gegeben, aber ich muss auch gucken, dass Grosjean nicht an mir vorbeizieht. Grosjean und ich sind langsam an Ocon rangekommen. Aber vor allem Ocon ist extrem an seinen Teamkollegen Paris rangekommen. Die sind etwa gleich schnell. Also wir sind alle, alle etwa gleich schnell unterwegs. Außer außer Paris, der sehr, sehr langsam ist. Und hier in Runde 27 kämpfen die beiden vor das Indias. Ocon hat seinen Teamkollegen sehr, sehr stark ausgebremst. Und dadurch hat er seinen Teamkollegen in eine missliche Lage gebracht. Er ist auf Platz 8 zurückgefallen. Und jetzt habe ich Windschatten hier auf der langen gerade. Und wir werden wir, kann ich sogar einen Angriff setzen hier. Und ich bremse relativ spät. Ich kann es leider nicht schaffen, oder doch? es äh, stelle den hier sehr viel Platz. Ich gehe hier auf die Außenbahn. hat irgendwie wieder geklappt. Und dann sind wir an perez vorbei. Das war aber ein sehr, sehr aggressiver Move. Denn auch Grosjean wird an Paris vorbei. Wir sehen es. Und Esteban Korn hat da gerade sehr, sehr viele Punkte für sein Team weggeschmissen. Das könnte man theoretisch als realistisch abstempeln. Und da sind wir meine Reifen jetzt sehr, sehr am Arsch. Und man muss denken, ich bin da jetzt zwölf Runden drauf gefahren. Also Mediums wären echt schwer geworden, hier 16, 17 Runden zu ziehen. die gewinnt das Rennen und ja, wie gesagt, Esteban Ocon und Peres, das könnte realistisch sein, weil die haben sich auch gegenseitig die Punkte weggenommen, indem sie sich reingefahren sind. Also, man könnte meinen, das war geplant von Esteban Ocon um seinen Teamkollegen nur einen Punkt zu gönnen, anstatt jetzt auf Platz äh, 7 zu kommen oder auf Platz 8. Das war schon dreist von ihm. Aber wir sind in Runde 29 jetzt am Ende. Esteban Ocon ist weg. Grosjean hat noch eine Chance, ist hier ganz, ganz am Ende, ist aber sehr, sehr schwer, weil die gerade nicht lang genug ist bis zur Ziellinie. Und ja, damit holen wir Platz 8 schon wieder in der Karriere. Das zweite Mal in Folge, Punkte, das ist ein super Ergebnis und... Ja, da war bestimmt noch mehr drin. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. uns nun die Fahrerrangliste an. Valtteri Bottas übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen, Esteban Ocon. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen und das hat er heute gezeigt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann. Ein wunderbares Ergebnis, ich konnte alle Top-Team-Fahrer schlagen, Top schlagen, außer s und konnte, der auf der Einstop Stop einfach mehr Speed hatte und natürlich auch das bessere Auto hat, aber... Schönes Ergebnis. Wir sind immer noch auf Platz 8 in der WM mit zweimal achten, 18 zweimal einem achten Platz. Das ist ein schönes Ergebnis, muss man sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Mit dem Sauber Charlie Claire immer noch auf Platz 14. Leider noch ohne Punkte. Und wir können mit unserem Team auf Platz 5 nach vorne ziehen in der Wertung. Und das ist doch ein, doch sehr versöhnliches Ergebnis dafür, dass ich doch im Q2 mein ganzes Rennen eigentlich weggeschmissen habe, dachte ich. Sehr, sehr ärgerlich. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Also es war ein sehr, sehr anstrengendes Rennen, muss man sagen. Aber ich habe natürlich auch ein super Team und ohne die hätte ich es gar nicht erst schaffen können. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Ja, also ich hatte sehr, sehr viel Glück. Ich hatte natürlich das, äh, den ersten Boxenstopp während des VSCs und das hat mir sehr, sehr geholfen, hier noch viele Punkte mitzunehmen. War heute nicht das sauberste Rennen, oder? Ja, es war leider sehr, sehr aggressiv, musste sehr aggressiv fahren, weil ich sonst einfach nicht die Chance gesehen habe. Danke für den Kommentar. So, wir sehen hier noch hier unsere Punkte gegenüber Charles Claire in der Rivalität. Wir kriegen noch Ressourcenpunkte für das Rennen. Damit haben wir jetzt wieder einige neue bekommen. Also 3,9 Stück oder 100 für, fürs Quali, also und fürs Rennen ist einfach viel. Jetzt haben wir wieder 1119 Punkte und wir haben vier Trainingsprogramme beschlossen kriegen nochmal 400 Ressourcenpunkte oben drauf. Das ist doch einfach nur super. Wir steigen immer mehr auf. Ein tolles Ergebnis, du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Ja, und das kann ich auch nur so sagen wieder. Schönes Ergebnis und ja, nächstes Rennen wird China sein. Seid dabei beim großen Preis von China. Ciao.